Send your cringy videos to Mike on Twitter. And he picks his favorite in the next episode of Cringy Dingy. Well that is. Alright, I guess my gonna you? for the for cringy Dingy. Uh I have a fear Super Videos geschickt bestimmt, ich jetzt mal sehen, folgt mir auf... Äh, hier sollte eigentlich der Volk... Ihr wisst was du bescheid. Wir fangen an. Schaut deine Let's Plays, Die sind cringe genug XD. Oh, wo oh, wo. Oh. ja, da hat er recht. Hier sind ein paar cringe Sachen, oh, Ben enttäuscht mich nicht. Der wohl bekannteste Bösewicht in der Game... Das ist... Das <lacht> ist, ist Bowser und Bowser ist eine Leiche, wir wissen's alle. Kegi hat uns alle. Der Kegi ist übrigens besser als Kegi. Ich bin schon eine längere Zeit <lacht> ein Sonic the Hedgehog-Fan. <lacht> Seit Sonic Hero. Oh Gott, nein, nicht die alten Creepypasters von der Kegi. Bitte komplett anschauen. Okay, wir haben wieder super Dead Scenes wahrscheinlich. Das ist eine tolle Szene. Bedrohten Mama, ich f muss ich die MeToo-Folge eigentlich noch verlegen? <lacht> Mietumo, MeToo, MeToo, Mito, Me Zeit auf den nächsten Part zu reagieren. Hier gibt es noch anderes. Oh nein, ich se oh nein, jetzt habe ich schon geguckt. Ja, das ist bestimmt irgendwas mit. Oh, nein, Dick nein, nein, du kannst mir das nicht. Nein, das gibt es zweiten Teil von. Lava nicht. Okay, das war's. Äh, ich werde das meiste wahrscheinlich nicht reintun. Ihr habt nicht wirklich was verpasst. Es war einfach anstatt cringe war es langweiliges. Fuck! Nein! Nein! Nein! Oh nein, das kann ich nicht zeigen, aber Oh Gott, ich kann es nicht zeigen, weil wegen wegen wegen Copyright-Gründen, aber ich sehe es schon. Es ist mega cringe. Was, was haben die Leute mit Sonic.exe und Sonic? Leute, die sind nicht ein paar oder so, Alter. Chip die lieber mit Amy oder so ein Scheiß. Oh, fuck, was ist das, Was ist das? Okay, hey, ist ein super Video. Mag ich. Es ist, ist toll. Mehr davon und so. Wenn ich so sagen, habe ich überhaupt keinen Bock mehr, mit dieses Videos zu schauen, Mann. Die ist alle wieder so cringe oder so ein Scheiß. Was ist das? <lacht> Paller mit der A K A Der Typ, der auf Rebirth gebildet hat Trägt neue Sneakers Trägt, Trägt neue Oh, ihr Oinsinnen! Sneakers! Sni Sneakers. Ja. Schon, Schon wieder. Wieder. wieder? im Welt Liga. von einem Tierpark Eine Ein Tierpark Kein Tierpark Paller, dein Scheiß! Fick mich, Alter! Magdolpensa! Fick mich! Fick mich, Digga! Digga, Martin! Digga, Martin! Ich bin gefickt! Mann! Digga! Ich war nicht mal hell. Ich war nicht mal hell mit einem neuen Audi R. Nagelneuen Audi R8. Das ist ein super Video. Und jetzt? Jetzt sing du, jetzt sing du. Oh Gott. Sag Hallo. Hallo, du bist geboren, das willst du mal? jetzt nochmal. Nein, Spaß. Okay, ich glaube es geht mir nicht zu weit. Tolles Video. Gibt auf jeden Fall ein Like, ungetrittenen Like. Ich mag's. Äh, wir gehen da wieder. I'm the only girlfriend and wife of Cobhead. So if we touch him, or do you say it's your boyfriend, we gonna kill you. He is mine. Okay, ich kann mir das nicht weiter angucken, weil erstens ist es copyrighted, und zweitens ist das cringe und drittens ist das ähm, zu brutal. Das, das geht nicht. Das können wir uns nicht weiter angucken der Oberchecker. Ich bin der Rapper von Bauten. Das kenn ich. Hab das ganze Zimmer forever. Das kenn ich. Das bin der Oberchecker. Das kenn ich, das ist super superes Video. Mein Leben besteht nur aus Saufen, Kiffen und noch mehr. Ja. Mein Leben, mein Leben besteht nur aus Kiffen und noch mehr. Ich hasse dich, ich hasse dich. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Meine Fresse, dann topf ich endlich mal in Ruhe. Darf ich mal in Ruhe kacken? Nein, das kapierst du nicht! Okay, ja, die, die Lyrics sind wieder mal top. Ja, tolle Klassiker. Egal, hier kommen noch ein paar Maiko-chan-Senpai. Oh nein, was ist das denn schon wieder? Mann, immer muss ich leiden wegen Mützis videos Wieso? Sonic.exe entails Dollchat. Nein. Hallo, schadest du? Oh, das ist irgendwie so eine App, oder? Ich habe schon voll viele Videos von diesem gesehen. Das ist so schlecht, Alter. Hey, let's some kill people. Gute Englisch? Is there? Yeah, anywhere? Yeah, Lel. Warum hat das zwei Likes? Kill me. Trauriger, ja, shit, 58, 85%, 85% müssen ja, weinen. Okay, nein, nein. Wir, Family Friendly Content, okay? Ich will nicht demonetized werden, nicht schon wieder, nein. Das ist Family Friendly Content. Ich liebe ich über alles. richtig auch, aber jetzt hast du dich umgebracht. Oh nein, das war eine tolle Geschichte, wir gehen. Noch zwei, dann waren das aber alle. Obwohl Mützi die meisten schickt. Und ich habe euch gesagt, ihr sollt nicht so richtig viele schicken. Trotzdem, Mütze hat anscheinend wieder gewonnen mit seinem ganzen... Mitubo, Mitubo, Mitubo, Junge rastet beim Computerspielen. Plasker. Kennt man. Das ist fake. Ja, komm. Oh, Gott, <lacht> das weiß man Komm mal! Du sollst laufen und nicht springen, Junge! Von geklaut von... Ein Tournament Kid. Der Deutsche da. Nicht der Englische, der Deutsche. Alter. Das kann ich auch, du spaß. Okay, das kann ich jetzt viel... Also ich könnte das schon, aber ich will meine Schneekugel jetzt nicht wegweisen, Das wäre mir zu viel Wert. Jetzt sagen wir wahrscheinlich so alle... Schneekugel! Ja, ich habe keine Facecam drin, weil ich es immer noch nicht wollte. Vielleicht in dem nächsten Mal oder so. Like das Video bei... Leute, bei 10.000... Okay, was das ist mir nicht zu viel? Bei 10 Likes mache ich... Oh, da mache ich richtig krass wahrscheinlich... Da mache ich Webcam an. Boah, Leute. 10.000... I'm back. I play Pokemon Go. I play Pokemon Go. Alter, das Video ist zweimal gecopyrightet worden. Ich kann mir das nicht an ich kann mir das leider nicht jetzt hier geben, weil. Äh, Copyrights gründen. Also ihr müsst mir Videos schicken, die ich nicht. <lacht> Was war das denn gerade? Äh, Videos schicken, die halt nicht gecopyrighted sind, aber ich weiß, basically ist mega der cringe. Und ich verstehe euch ja und ja. Boy, it's not gonna be like das sind 5 Minuten, Leute. Ich kann mir jetzt nicht in mein Video vollpacken mit dem Cry. Oh, das kenne ich doch. Oh, das kenne ich doch alles. Alles kenne ich. Ach, come on. Ah, die hier mit, den, mit ihren äh, vier Laptops und die richtig darüber auf, dass ihr fünfter kaputt ist. Mega spoilt, Alter. Man ich dachte Du haust die richtig raus und dann sind das Videos, die jeder kennt oder copyrighted sind. Okay, Leute, nächstes Mal ihr so, mir noch cringierere Sachen. Diese Runde, wie letzte Runde, geht dann anscheinend auch immer wieder an Mützi. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei der neuen Folge von Cringy Dingy. Ich gebe mich jetzt erhängen und wir sehen uns dann. Ich hatte heute mal auch meinen Spaß. Vielen Dank fürs Einsenden. Ach, halt noch die Fresse. Tschüss.